Hallo zusammen, ich bin Roland Vogt. Ich spreche gern mit interessanten Menschen über interessante Themen. Heute soll es darum gehen, mit welchen Coins man am besten im Kryptomarkt investiert. Dazu freue ich mich, heute Sina Meier von 21Shares bei uns im Studio zu haben. Hallo Sina. Hallo Roland, danke für die Einladung. Sina, du arbeitest jetzt seit rund 30 Jahren in der Finanzindustrie. Vor drei Jahren hast du in die Kryptobranche gewechselt. Da ging es lange Zeit nur nach oben. Die Branche war absolut erfolgsverwöhnt. Jetzt kam letztes Jahr der große Rückschlag. Wie fühlt es sich an? Ja, es ist eben zu Sagen vielleicht, als ich angefangen habe, waren die Preise auch nicht viel höher, sogar noch tiefer im 2020er, als das heute der Fall ist. Und von dem her, es ist ja, wenn man Zurückschaut In die Vergangenheit hat man ja diese Wellen gesehen, das Auf und Ab. Das ist eigentlich jetzt das, glaube ich, vierte oder fünfte Mal, dass bereits nach einem eher Hype, wenn ich das sagen darf, wieder ein bisschen zurückgeht. Das ist, das ist für mich ein bisschen ein Déjà-vu. Klar, seit ich jetzt da dabei bin, ist es das erste Mal für mich, ja. dass eigentlich groß rauf ging und dann wieder runter. Aber ich denke, das ist ganz normal bei einer Innovationsbranche, wenn ich das so sagen absolut, darf. Absolut, glaube ich auch. Jetzt, du bist Managing Director und Schweiz-Chefin von 21 Shares. Vielleicht kannst du mir da etwas weiterhelfen. Die meisten Krypto-Unternehmen haben in ihrem Namen irgendwo Coin oder Bit oder irgend so etwas. Jetzt 21 Shares, das klingt überhaupt nicht nach Krypto, das klingt eher nach Aktien. Weshalb habt ihr diesen Namen gewählt? Ähm, es, geht, es, ist, es ist lustig, dass du das sagst, weil viele Leute. Überlegen Sie das gar nicht so, für, für uns in der Kryptobranche hat es sehr wohl eine Connection mit, äh, mit, mit Krypto. Und zwar überlegen Sie sich mal, wie viele Bitcoins produziert werden. Das sind ja 21 Millionen bis im Jahr ca. 2140. Also von, do, von daher der Name 21. Oh. Und dann hast du recht natürlich mit den Shares. Wir wollten etwas, das jeder Sachen sagen kann in jeder Sprache mhm. und auch, dass man das gut aussprechen kann und haben dann gedacht, 21 Shares, das hört ein bisschen Spritzig, das passt zu uns und es passt auch vor allem zu unserer Branche. Merkt man, wie du gesagt hast, ist etwas vom Finanzwesen, passt perfekt zu uns. Weil wir sind ja wie gesagt, wir sind eigentlich die Brücke zwischen dem traditionellen Banking und dem neuen Finanzsystem. So sehen wir uns als 21Shares. Für das Vorgespräch zu diesem Video war ich bei euch zu Besuch und du hast mir da erzählt, dass ihr auch einen Research habt. Was machen die Leute da? Tüften die sich neue Namen und neue Coins aus oder was, was tun die da? Sehr gute Frage, das sagst du ganz richtig. Wir haben ein Research-Team von etwa acht Leuten bei uns bei mhm. 21.co oder 21 Shares. Ich erkläre das vielleicht dann nachher noch ein bisschen die Unterschiede oder der Zusammenhang. Und diese acht Leute sind ziemlich gut ausgenutzt, wenn ich so sagen darf, weil die unterstützen natürlich uns intern mit News und mit allem, was abgeht in der Krypto- und Technologiewelt. Ja. Aber natürlich ganz klar auch unsere Investoren oder die Zukunft künftige Investoren. Wir arbeiten übrigens auch ganz eng zusammen mit einigen ähm, Newspapers oder ähm, gewisse Info-News, das rausgeht, sagt es bei CNBC oder bei Wall Street Journal und so weiter, wirklich renommierte Namen und die treten da manchmal auch auf und ähm, erzählen oder, oder beschreiben, was wirklich in der Szene abgeht. Wir sind auch sehr, sehr stark involviert bei Universitäten oder bei allgemeinen Research-Themen, also also wie gesagt, das Thema Research und die bringen da zum Teil gewisse, ich habe es da ein bisschen mitgebracht, ähm, wieso ähm, kleine, also das ist die kleine Version, wir bringen auch Magazines raus, die die Leute wirklich weltweit lesen in etwa vier bis fünf Sprachen mhm. und wenn man das denkt, was, was die alles produzieren und wie weit die da fortgeschritten sind bei uns bei 21 oder also 21 Co ist wirklich wahnsinnig. Mhm. Gut, das sind so die Infos zum Markt insgesamt. Das Timing, haben wir ja gesehen, ist schon auch wichtig, wenn man, wenn man die, die Ware da kauft, damit man dann auch von Kurssteigerungen profitieren kann. Ja, es ist nicht nur, wenn du jetzt sagst, eigentlich über die Kurse oder so. Das ist zum Beispiel der Outlook von 2023, kann mhm. ich übrigens sehr empfehlen, kann man runterladen auf 21.com. Aber das ist zum Beispiel jetzt von etwas von Finanzsystem extrem wichtig, weil das ist, wie nun wie valuiert man das Ganze? Wie sind diese Valuationsmodelle ähm, vom Kryptobereich? Wir haben aber auch andere, die beschreiben, was ist Bitcoin, was ist Ethereum. Ähm, wie, das Neueste, was wir rausgebracht haben, gerade vor etwa zwei, drei Wochen, jetzt, ist die Klassifizierung von den verschiedenen Krypto-Coins. Es ist nicht jede Kryptowährung, wie das die Leute vielmals nennen, eine Währung. Ja. Sondern wir haben da wirklich ganz klar Klassifizierung gemacht. Und das, da haben wir stark zusammen auch mit anderen starken Players, wie zum Beispiel CoinGecko. Und das wird weltweit wirklich, das ist eigentlich, sind wir die Vorreiter für das. Darf ich wirklich ganz, bin ich sehr stolz auf das, darf ich das wirklich so sagen. Kommen wir zu den aktuellen Themen. Vor zwei Jahren konnte man, wenn der Bitcoin ein neues hoch gemacht hatte, das überall hören und sehen. Heute kommen die Berichte in den Medien fast nur von der negativen Seite. Jüngstes Beispiel, die Träume, wir blenden vielleicht die Meldung kurz ein, vom letzten Wochenende, wo die Zentralafrikanische Republik offenbar wegen Bitcoin in Schwierigkeiten zu kommen droht. Sag mal, was ist da los, Sina? Waren da die Berater dieser Regierungen, es gibt ja auch in Mittelamerika solche Experimente, waren die etwas zu blauäugig oder was läuft da schief? Also was ich vielleicht im Allgemeinen sagen kann, ist, Bitcoin allgemein ist ja dezentral und ja. jedermann kann es kaufen oder transferieren, oder? Mhm. Und was braucht es für das? Da braucht es Internet und vielleicht ein Handy und so weiter. Und für das ist es natürlich super. Wir schauen immer nur bei uns in der Schweiz, ja, wir haben starken Schweizer Franken und jeder hat noch ein Konto dazu, weil irgendwo muss ja er da Lohn hingehen und allgemein diese Transferierungen. Das sieht natürlich nicht bei jedem Land genau gleich aus, du hast es richtig gesagt. In Afrika oder vielleicht auch in Südamerika und sicher auch anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus. Und für das würde ich jetzt mal allgemein sagen, ist eben die sind die Kryptos oder Bitcoin in diesem Fall nicht, vielleicht nicht die schlechteste Meldung. Aber es ist ganz klar, was du gesagt hast. Es wird vorher alles gehypt, alles positiv, muss man dabei sein. FOMO, oder? Fear ja, genau. of missing out. Ja, ja, und jetzt auch. ging alles runter und jetzt sagen wir wieder, ich, ich habe es ja gesagt, ist gar nichts, oder? Ja, ja, wir sprechen da wieder in einigen Jahren vielleicht drüber oder vielleicht sogar Monaten. Dann sehen wir dann, wo wir sind, oder? Im Moment. Ja, es war ja auch interessant, in derselben Meldung dann irgendwo weiter oben ganz am Schluss war zu lesen, dass die Schwierigkeiten mit dem Internet haben. Also natürlich, wenn du Probleme mit dem Internet hast, funktioniert auch der dann, Bitcoin dann nicht. Dann ist aber auch andere Sachen, die nicht ja. funktionieren, ja, nicht ja, nur die Bitcoin-Themen, oder? Ja, ja. Ähm, vielleicht noch ein anderes Thema. Ich wurde kürzlich von einem Kunden meinerseits angesprochen, dass er lieber in Ethereum investiert und nicht in Bitcoin, weil die Blockchain bei Ethereum einen Mehrwert gegenüber. Der von Bitcoin generiere. Mhm. Jetzt äh, verstehe ich schon einige technische Sachen dahinter, ähm, aber ich kann das dennoch nicht ganz nachvollziehen. Ich habe es am Anfang doch kurz angesprochen, Roland. Habe Ich ja gesagt, wir haben diese Klassifizierung gemacht, allgemein von den Kryptos. Es gibt übrigens über 20.000 Kryptowährungen, wenn ich das so sagen darf. Das ist ja wahnsinnig. Ich könnte eigentlich theoretisch ein Sina-Coin oder ein Roland-Coin machen, mhm. oder? Aber Fakt ist eigentlich, diese Bitcoin ist, wie ich gesagt habe, schon eigentlich mehr so ein bisschen Store of Value, digitales Gold oder digitale Commodities oder allgemein es gibt sogar ein Buch, das heißt äh, The Internet of Money, ja. das auch ein bisschen beschreibt, kann ich sehr gut empfehlen übrigens. Und Ethereum ist eine ähm, wie sagt man, eine Smart Contract Plattform. Das mhm. ist ganz was anderes, die haben eigentlich direkt miteinander nichts zu tun. Also du sagst Funktioniert hinten dran auch mit Blockchain, aber... Beide sind Protokolle, ja. beides natürlich Blockchain-Basis, hm. ist ganz klar, aber der Anwendungspunkt von ja. den beiden kann sich zum Teil überschneiden, nicht, dass wir die miteinander sprechen können, das ist wie eine andere Sprache, die ja. so ein bisschen das einem Kind erklären würde, aber... Die Use Cases von den beiden sind ganz anders. Mhm. Weil eben Ethereum ist eine Plattform für digitale Applikationen. Kann man sich vielleicht vorstellen wie ein App Store vom Handy, oder? Mhm. Und kann man Verschiedenes runterladen und aufbauen auf Ethereum. Und was auch noch ein guter Punkt, dass du mich gefragt hast, was auch noch sehr verwirrend ist für die Zuschauer. Die Plattform ist Ethereum. Ja. Und das Geld auf der Plattform, muss man sich vorstellen, wie ein Land. Das Land ist Ethereum. Und mit was bezahlt wird in diesem Land ist Ether. Ether. Mhm. Ja. Das wird immer ein bisschen verwechselt und ein bisschen Schwierigkeiten zum äh, Ja, aber noch ja, ein bisschen. Also man könnte ja. zum Beispiel auch auf der Blockchain von Ethereum könnte man auch eine Liegenschaftenverwaltung oder sonst was äh, zum Beispiel ausbauen? Ähm, jetzt nicht gerade in diesem Sinne, aber ich, das ist ein guter Punkt, was du sagst ja. mit Liegenschaften. Ich hatte ähm, vor einigen Monaten hat meine Arbeitskollegin eine neue Wohnung ähm, gesucht. Mhm. Und dann kann sie da online schauen für die Bonitätsprüfung und hat dann gesehen, Ethereum-Zeichen, hat sie gesagt, was ist jetzt los, ich arbeite zu viel. Und hat dann dort angerufen und gefragt, hey, was ist dieses Ethereum-Zeichen auf eurer Plattform, weil also mhm. sie muss ja online was ausfüllen. Dann haben die erklärt, nein, wir haben unsere, unsere Dokumente für die Bonitätsprüfung sind gespeichert auf der, auf der Blockchain. Und da hat sie oben so ein kleines Icon gehabt, das man anklicken kann. Und wenn da etwas verändert würde, zum Beispiel eine Fälschung, und mhm. das geht es ja, oder die Fälschungen vermeiden, dann würde dieser Schlüssel nicht mehr gehen. Also eben... Du siehst, es kann auch angewendet ja. werden, bereits in ganz normalen Fällen, eben zum Beispiel Fälschungssicherheit mhm. oder irgendwie, ja, es gibt viele Bereiche. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, das heißt also, wer in Ether investiert, investiert nicht in Easyroom in in die in die Blockchain dahinter, sondern das ist eigentlich die Anwendung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also eben wie gesagt, Ethereum ja. ist die ist die ist das Protokoll, ist die mhm. Plattform und Ether ist eigentlich die Währung, die sag mal Währung, die benutzt wird, der Token. Ja. Es wäre der korrekte Term, der benutzt wird auf der Plattform Ethereum, genau. Mm. Aber wenn wir zur Frage zurückkommen, was ist klüger, wo zu investieren, geht es eigentlich darum, was du willst? Es, ist, es so. kommt darauf an, auf mm. der, es gibt keine Klüger oder so. Es gibt mm. Leute, die sagen, für mich ist nur Bitcoin. That's mm. the only one und das ist der Größte und es gibt nur also. das. Da gibt es aber auch solche, die ich kenne, sagen... Bitcoin gar nichts, es ist viel zu langsam, viel zu, ähm, un, wie sagt man denn, nicht, nicht, nicht das, was man eigentlich wünscht in der heutigen Zeit. Unökologisch und so, ja, genau. Ja. Aber es sind beide sicher, sage ich jetzt mal so, ganz unterschiedliche Anwendungspunkte mhm. und beide können, für die Einzelleuten gut oder nicht gut sein. Ich kann das nicht beurteilen. Also ich kann nicht sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Das kommt darauf an, oder? Gut, also können wir mal so festhalten, das sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Muss man wissen, ob man quasi in die Entwicklung eines Protokolls investieren will oder in Ether in dem Sinn, dass auf einem solchen Protokoll passiert. Ether eben, benutzt du automatisch, wenn du auf Ethereum drauf hm. bist, zahlst du mit Ether eigentlich. Mhm. Aber es ist nicht, dass man auch investiert in das, sondern es ist wirklich okay, eigentlich gut. wie so, wie so die klar. Währung in einem Land drin, oder? Alles klar jetzt. Ja. Ist ein bisschen komplex, ich verstehe Ja, das ist komplex, ja, aber ja, jetzt klar. ist es klar. Immer wieder wird darüber spekuliert, man kann es da und dort nachlesen, dass die Notenbanken zu einem Verbot schreiten werden von Bitcoin, Ether und so weiter, weil die halt letztlich deren Geldschöpfungsmonopol unterlaufen. Jetzt äh, mich selber würde das ja nicht äh, erstaunen, wenn so etwas käme, so ein Verbot, aber bisher ist noch nichts geschehen. Wie kannst du dir das erklären? Ich denke, sagen wir immer bei 21 Shares, ich denke, die Regulationen sind hier wichtig, natürlich, dass man das reguliert, besser reguliert zumindest mit dem Kryptobereich. Aber ganz ehrlich gesagt, ich denke, es wird diese Kryptos geben und es wird auch diese staatlichen Central Bank Digital Currencies geben. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, aber du denkst nicht, dass wenn die ihre CDBs, also ihre digitalen Dollars, Euros und Franken dann irgendwo einführen, das wird da kommen, das ist absolut okay. klar, dass die dann äh, darüber schalten werden, äh, dazu schalten werden, Bitcoin zu, zu verbieten. verbieten. Wie willst du so Bitcoin verbieten? Du brauchst zwei Computer eigentlich, dann wird das Ganze ja. fortgesetzt. Und übrigens, Bitcoin braucht nicht irgendwie die USA oder die Schweiz und so weiter. Das wird fortlaufen, auch ohne diese, die dir das ausschließen werden. Ja. Aber der wichtige Punkt ist vielleicht nochmals, um auf das zurückzukommen: Die Central Bank Digital Currencies sind zentralisiert, sage ist eigentlich wie das heutige Banksystem ein bisschen, und die ähm, Kryptos sind halt dezentralisiert. Das heißt, im konkreten Fall, Würdest du irgendetwas anstellen oder so, könnte man im Prinzip, man könnte nicht alles immer tracken übrigens mit den, mit den, mit den CBDCs. Mhm. CBCs, Und man kann natürlich auch ganz klar dann, wenn du heute Morgen, ich sage jetzt blödes Beispiel, auf die Straße gelaufen bist bei Rotlicht, dann sagt man, okay, jetzt mit dem darfst du nicht mehr dort und dort einkaufen oder so. Chinesisches Verhältnis eigentlich. Es ist ein ja. blödes System, also ein ah. blödes ähm, Beispiel, das ich jetzt da nenne, aber könnte theoretisch eigentlich der Fall sein, dass man alles nachher kontrolliert, oder? Hm. Und es wird ja alles vom Staat dann geregelt. Und das ist bei, bei, bei Kryptos natürlich nicht der hm. Fall, eben nicht. Apple, hm. Stellar, Cardano, Sina, es gibt eine Unmenge an Krypto-Coins. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die alle überleben, dass es die in zwei oder drei Jahren noch gibt. Das ist ganz klar. Es werden nicht alle überleben, natürlich mhm. sehe ich persönlich auch so. Wir, wir bei 21 Shares wissen das natürlich auch, aber ich denke jetzt mal, bei der Innovation sind wir ganz am Anfang jetzt allgemein. Und Das ist wirklich ein langer Prozess. Ich denke, einige werden bleiben und andere werden dazukommen. Das ist einfach so, oder? Mhm. Wie machst du das? In welchen Coin investierst du persönlich? Persönlich bin ich natürlich extrem investiert. Ich glaube an diese, an diese mhm. Branche. Sonst würde ich gar nicht da drin sein. Ich kann nur verkaufen, blöd gesagt, was ich ja selber denke und selber, ähm, gut finde. Ich selber bitte keinen Financial Advice jetzt. Ich habe in Bitcoin, Ethereum und ich habe auch ein Crypto Basket genommen. Weil bei uns, bei 21 Shares, haben wir über 40 Produkten mhm. bei über 5 Currencies. Und ich denke, da hat man genug Auswahl. Da kann man Single-Trackers haben, da kann man aber auch verschiedene Baskets haben. Das sind die ETPs. Ja. Genau. Diese ETPs sind Exchange Traded Product, wo ja. man wie eine Easy-Nummer hat, die kann man ja. dann kaufen und verkaufen, jederzeit wie eine Aktie. Ja. kommen wir wieder auf den Namen, 21 Shares. Ja. Und ähm, da genau im Portfolio drin hat, im bestehenden Portfolio. Egal, wo du das Konto dann hast, du musst nicht dein Geld transferieren. Habt ihr denn da auch Produkte, die aktiv gemanagt sind oder ist es einfach passiv angebunden? Also bei unseren ETPs ist jetzt alles passiv gemanagt. Ja. Wir haben zum Beispiel bei den Baskets haben wir ein Rebalancing drin, Aha. das entweder monthly, also monatlich oder auch quarterly, quartalsmäßig ist. Kann man ein bisschen auf den Termsheets schauen. Und äh, das ist alles, wie gesagt, physisch, 100% physisch hinterlegt, das kaufen wir wirklich, also die Market Makers, muss ich sagen, physisch ein und sie dann alles passiv gemanagt. Ähm, wer kauft eigentlich die ETPs überhaupt? Sind das eher Privatkunden oder Institutionelle? Also unsere Produkte bei 21 Shares können alle kaufen. Das können Privatpersonen ja. sein. Das sind aber auch übrigens viele Privatbanken, die das einkaufen für ihre Kunden Aha. oder sogar Retailbanken wie zum Beispiel Raiffeisen, Postfinanz, was auch immer alles. Das sind aber auch ähm, Asset Managers oder zum Beispiel Vermögensverwalter, die das kaufen für ihre Kunden. Also theoretisch könnten das alle kaufen, sogar Pensionskassen. Jetzt, wenn ich eine krypto kaufe, dann brauche ich ja ein Wallet, also ein Wallet, vielleicht die, die es nicht wissen, also wenn du jetzt Gold kaufst, dann brauchst du einen Tresor, um das Zeug irgendwo zu verwahren, das bietet eine oder die andere Bank dann an und dasselbe ist eigentlich bei den digitalen Currencies, ist das ist das dann das Wallet. Und jetzt muss das Wallet irgendwo sein. Das bieten mhm. auch einige Banken an. Ja. Ähm, wo ist da der Vorteil, wenn ich jetzt bei 21 Shares ein Produkt kaufe, und nicht irgendwo selber irgendwo ein Wallet habe wie läuft das also als erstes muss ich vielleicht sagen wir haben absolut gar nichts über wenn jemand direkt investieren will in diese Wallets oder weil man ja. muss einfach alles selber machen aber ja. unsere Kunden vielmals haben natürlich auch größere Beträge mit uns wir haben jetzt unterdessen wieder etwa 1,3 Milliarden Asset Under Management bei uns wenn da jemand ein bisschen einen größeren Betrag hat oder vielleicht auch nicht so techaffin ist muss man auch noch wissen, mit dem umzugehen, wo eben, wie du es vorhin gut gesagt hast, wie verwahre ich das, wie, was muss ich alles wissen, dass ich das überhaupt kaufen kann, wie sind dort die Updates und so weiter. Und bei uns, auf die Frage zurückzukommen, wird eigentlich alles wie ein normaler ETF geregelt. Das heißt, wir haben Market Makers, wir haben ähm, dieser ETP, der beim Konto drin ist vom bestehenden, äh, von der bestehenden Bankt und die Verwahrung ist dann wieder mit professionellen ähm, Anbietern, mhm. wie zum Beispiel bei uns ist es das Coinbase, Trust, mhm. äh, Copper, ähm, Bitcoin Swiss, je nachdem pro Produkt und die machen das bei ihnen dort, das ja. Cold Storage sagt man dem. Es ist weg vom Internet genommen, das heißt, es kann keine Hacks mehr geben. Das heißt eigentlich, ich, wenn ich jetzt so ein Produkt von euch kaufe, dann muss ich mich nicht irgendwie um etwas Spezielles kümmern. Genau. Das kann ich einfach in die bestehenden Strukturen reinlegen und genau. funktioniert. Es ist einfach, es ist sicher ja. und es ist reguliert, ja, ganz das einfach. Ist und, ein und gutes Das ist für jedermann natürlich der Fall, also gut, ja. gut ähm, anzuwenden. Darum haben wir auch relativ viele Fans, sage ich jetzt mal, die ja. wirklich diese Produkte, Lösungen lieben und sagen, das ist, ein, das ist eine gute Sache. Jetzt hat das ganze Jahr noch neuneinhalb Monate. Was bringt dir 2023 noch alles raus? Das darf ich natürlich nicht so alles gerade veröffentlichen, aber was wir schon rausgebracht haben dieses Jahr, was wirklich auch eine Weltneuheit wieder mal ist, ist das Staking ETP. Ja, Stake ist der Ticker von dem. Wir bringen andauernd gewisse Produkte raus. Wir schauen wirklich immer, was geht im Markt ab und was ist wieder von der Krypto her wieder in Top. 50 oder Top 10, weil, weißt du, wir können nicht einfach alles imitieren, was wir wollen. Mhm. Wir haben auch gewisse Regulationen, die wir einhalten müssen, sei es denn, zum Beispiel über die Börsen, weil wir arbeiten ja mit den zentralisierten Börsen wie SIX, Deutsche Börse etc. etc. zusammen. Und die sagen uns auch, was wir emittieren dürfen und was nicht. Aber wir sind wirklich immer, wie gesagt, am Anfang habe ich es erwähnt, mit dem Research Team am Schauen, was ist der neue Trend? wo wollen wir dabei sein und wo wollen wir auch gar nicht dabei sein. Es gibt nämlich gewisse Kryptos, die wollen wir gar nicht evitieren, obwohl die eigentlich in den Top Ten drin wären. Da würde mich jetzt natürlich der Name interessieren. Es gibt ja, ich kann ja gleich ja. zwei Namen sagen, zum ja. Beispiel Shiba, also ja. Ibushiba und auch ähm, Dogecoin. Ja. Das sind zwei Kryptos, ähm, die wir, das ist lustig, zum ein bisschen traden und vielleicht ein bisschen Gambling machen, gibt es ganz viele Junge, die würden sagen, aber nein, sie ist ja, ja, genau. super. Macht ihr nur, ich habe nichts da dagegen, aber bei unserer Firma sind wir wirklich höchst seriös ja. und wir schauen wirklich, dahinter ist es ein Mehrwert oder nicht. Macht das überhaupt, löst das ein Problem oder nicht. Mhm. Und wir sagen ganz klar, lustige Sache, aber nichts für uns, nichts für 21 Shares. Sina, jetzt interessiert mich noch deine persönliche Meinung zum Schluss. Ist äh, Bitcoin in einem Jahr höher als heute? Ha, Kristallkugel, sag's <lacht> ja. mir. Was ich dir aber sagen kann vielleicht ist, wir haben bei uns eine, eine Methode also gesehen, das ist der unrealized net profit or loss, wo man sieht, ist man jetzt eher beim unteren oder beim oberen Ende vom ganzen Netzwerk. Das kann man sehen, wenn die hm. Kryptos gekauft wurden. Hm. Und im Moment sind wir ganz klar, nicht das erste Mal an einem unteren Teil. Wenn man unteren Teil war in der, in der ähm, Vergangenheit, war das ganz klar ein Signal, dass es ein gutes Zeichen ist, dass der Markt wieder rauf geht. Also von dem her würde ich jetzt mal sagen, spekulieren. In einem Jahr sind wir wieder drüber, was es heute ist, ganz mhm. klar. Aber wie gesagt, ich habe keine Kristallkugel. Und übrigens ist da gar nicht so wichtig, weil wir schauen ja langfristig. Und langfristig bin ich sehr positiv auf das Ganze. Also ich kann dir sagen, wir sind auch zuversichtlich für den Bitcoin. Wir schauen das ja eher von der technischen Seite an und wir gehen davon aus, dass sich der Bitcoin schon seit November in einer Bodenbildungsphase befindet. Die läuft vielleicht noch ein paar Monate, aber ja, um auch da noch eine Antwort darauf zu geben, in einem Jahr ist der Bitcoin spürbar höher. Das ist unsere Einschätzung. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben zu irgendwelchen Themen, die wir in diesem Video behandelt haben, dann schreiben Sie die unten in die Kommentarspalte rein. Sina und ich, wir werden regelmäßig danach schauen und die Fragen dann auch beantworten. Jetzt bleibt mich nichts anderes übrig, wie mich zu verabschieden von dir, Sina. Vielen Dank fürs Kommen. Danke auch vielmals für die Einladung. Und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.